Intell. <lacht> Einzel, jetzt bitte. <lacht> Tausend Lichter, tausend Farben, tausend Gefühle und alte Narben. Tausend Lichter, tausend Farben, tausend Gefühle und alte Narben. Was hinter dir, was vor dir liegt, wenn es dort kein Morgen gibt, wenn vergessen das, was ist, wenn vergessen alles ist. Und der Rest ist Geschichte, das war alles schon mal da. Ich glaub mich zu erinnern, dass ich alles schon mal sah. Und der Rest ist Geschichte, alles schon gewesen. All diese Worte auf einmal ungelesen. War. Jetzt ist alles weg, wo es war, nur noch ein weißer Fleck. Ja, vielen Dank, auch wenn ihr nicht geklatscht habt. <lacht> wir sind töricht. Aber das macht nichts. Alles andere wäre, fangen wir alle Alben-Titel durch.